Segen sein für mich bedeutet vor allen Dingen anderen zuzuhören, natürlich meiner Familie, meinen Freunden, aber auch im Arbeitsalltag meinen Kollegen. Und ich habe festgestellt, oft reicht es einfach da zu sein und zuzuhören.